Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte Fragen. Tina, habt ihr denn schon euren silbernen Bleibutton angefordert? Janik sagt, wir bekommen eine Benachrichtigung von YouTube. Zweite Frage. Hi, könnten Sie mal einen Kuchen backen oder Marmelade machen? Nein, das kann ich nicht. Hab wahrhaftig keine Zeit mehr bin Bis zum Halskragen mit Arbeit überschüttet. Mach's gerne, aber backen und sowas kann ich nicht auch noch. Ich kann euch Rezepte schicken, wenn ihr das in Fanbriefen darum bittet. Das ist möglich. Joki schreibt: Hallo, liebe Marmeladenoma, welchen Beruf hast du ausgeübt? Liebe Grüße aus Erfurt. Ha, mein Gott, viele, viele Berufe. Als ich aus der Schule kam, war Kriegsende. Alles kaputt, keine Lehrstelle, nichts. Ich habe alles gemacht, was anfiel. Ich habe beim Bauern gearbeitet, ich war in einem Büro, ich habe Kinder gehütet, ich habe Tiere gehütet, ich habe gestrickt für eine Puppenmacherin. Ich habe wahnsinnig viel gemacht. Alles, was anfiel. Wenn du es ganz ausführlich möchtest, auch in einem Fanbrief fragen. Zuletzt war ich dann äh, auf einer Bank als Schreibkraft. Und dann habe ich auch ganz jung geheiratet. Zoe Antonoglou, liebe Oma, haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, habe ich gar nicht. Ich habe schon drei Todeserlebnisse. Ich bin mit zehn Jahren am Ertrinken gewesen. Ich habe zwei Kleinhirninfarkte hinter mir und hatte nie Angst. Die Angst habe ich im Krieg. Bei einem fürchterlichen Bombenangriff abgelegt. Und seitdem habe ich keine Angst mehr. Ich kann auch nachts in den Wald. Ich habe keine Angst. Und vom Tod gar nicht. Ich bin neugierig, was dann kommt. ASVP James, Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung, liebe Marmeladenoma? Nun, am allerliebsten habe ich immer gelesen, aber da muss ich jetzt langsam machen weil ich meine Augen schonen muss. Aber ich lese doch immer noch und am liebsten habe ich Kinder hier und meine Familie und Freunde. Das ist eigentlich das Schönste. Und Musik höre ich gerne. Ich habe so viele Lieblingsbeschäftigungen, tut mir leid. Livestreams sind natürlich was ganz Tolles dazugekommen. Da bin ich total begeistert, zusammen mit meinem Enkel. Das ist eine so tolle Sache für mich. Total neu auch. Gell? Und es macht mir so viel Freude mit euch. Und ihr gebt mir so viel, wirklich sehr viel Freude, sehr viel Freude. Ich freue mich immer auf den Samstag. So, du wurdest doch zum Webvideo nominiert. Kommst du dahin? Ich komme eigentlich sehr schlecht dahin und ich habe auch ein bisschen Angst vor der langen Fahrt, aber, wir werden aber ich freue mich natürlich wahnsinnig und der Janik auch. Wir werden Pausen machen, dass ich nicht zu so lange sitzen muss. Und wenn wir dort sind, wird mich mein Sohn Tino und mein, Janik, mein Enkel Janik werden mich liebevoll stützen. Und ich nehme natürlich Schmerzmittel, was ich, wie gesagt, nicht so gern mache, aber ich werde es tun. Ich werde es schon schaffen, habe schon viel geschafft und das ist eine, eine freudige Arbeit. <lacht> ich wollte sie fragen, LP, ich wollte sie fragen, was Sprachen sie können. Ich kann eigentlich. Nur deutsch und badisch <lacht> und ein bisschen Englisch. Denn im Krieg hatte ich zwar drei Jahre Englisch in der Schule, aber wir waren fast nur im Keller wegen den Bombenangriffen. Ich kann mich unterhalten, ich kann, in England konnte ich einkaufen im Urlaub, aber Grammatik und so weiter, übel, übel. Leider, ich, bin, ich hätte gern richtig Sprachen gelernt. Simon ch, Huhu, Marmeladenoma und Janik. Und wirft freudig die Hände hoch. Und schickt ein Herz. Vielen, vielen Dank. Nele lp, wie alt bist du, liebe Marmeladenoma? Ich bin 85, Nele. Alex Zeit off, liebe Marmeladenoma. Was ist ihr Lieblingsessen? Das ist schon tausendmal erzählt. Ich mache mir nicht mehr viel aus Essen. Ich brauche nur Brot. Brot brauche ich. Das ist noch ein Kriegstrauma. Wir haben sehr viel gehungert. Und also, sonst koche ich Hausmannskost. Gemüse, Kartoffeln. Und ähm, Milch trinke ich sehr viel und gerne. Und abends ein Gläschen Rotwein. Das war's. Ich, und bin Vegetarier. So. Das waren eigentlich jetzt die Antworten, Fragen und Antworten. Jetzt habe ich noch eine persönliche Sache, die ich euch sagen möchte. Ich habe noch eine persönliche Sache, die ich sagen möchte. Ich spreche zwar äußerst ungern über Krankheiten, vor allem über meine eigenen. Aber so viele haben gestern nach der Rom-Tour zweifelnd gefragt. Sie sagte doch, dass sie sehr, sehr gehbehindert ist. Nun... Ich bin sehr gehbehindert, bin operiert, habe Ersatzteile, bin austerapiert, habe aber dem Romtol-Video zuliebe ein sehr starkes Schmerzmittel genommen, was ich selten mache. Ansonsten habe ich in der Wohnung einen Stock, auf der Straße einen Rollator und gehe äußerst langsam. Außerdem bin ich stark im Schmerzen ertragen. Ihr sollt nicht denken, dass ich euch nicht die Wahrheit über meine Gehbehinderung gesagt habe. Man soll nicht immer glauben, was die Augen sehen. Genug, lasst uns wieder fröhlich sein. Dann sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.